Oh hey, Super Metroid Freunde, heute ist wieder Super Metroid dran. Und und heute ist die dritte Session. Super. ja Ups. Beziehungsweise ist es trotzdem mehr super als das Original, aber trotzdem ja. immer noch nicht ganz super, weißt du. Und Verstehst? ja, und Daniel befindet sich auf dem Weg zu äh, Ridley und wir werden, zwar nicht in diesem Part hier, vermutlich, aber wir werden in unserer Session heute vermutlich das Spiel komplett abschließen und mhm. auch 100% sammeln. Weil ich zwinge Daniel dazu. Genau. Und so läuft das ab. Gut, dass du es aber zugibst. Ja. Ja, ich... Wir, wir, wir, uns fehlen noch 18 Items, davon 13 Stücke Norfair. Ich bin ein Vollidiot. Rocky Ja, das weiß ich. Nein, du verstehst nicht, was ich meine. Ich bin in Säure gefallen. In diesem ja. einen großen Raum. Ja, passiert. Ja, aber ich verliere gerade Lehmann auf dem Band. So. Also ich kann dir jetzt nicht helfen. Ist okay. Wir, wir haben es. Ich hab's hingekriegt irgendwie. Ich habe alles unter Kontrolle, Leute. Sind sie sich da ganz sicher? Nein, ich habe Angst, ich will nach Hause. <lacht> Gut. Uh, ich habe ihn mit meinen Powerbomben getötet. Komm schon, ich muss das mit dem Scheinsbug hinkriegen. Ey, kein Energy Tank. So. Ja. So kommt man hoch mit dem Scheinspark. Mhm. Und das war so das einzige. Das Item hätte man theoretisch auch holen können, noch wenn man auf dem Weg zu Turin ist, aber... Vermutlich macht Daniel Thurien, weil er keinen Bock hat, glaube ich, die Items in Norfair zu sammeln. Ich meine, ich werde versuchen, aber... <lacht> ich habe auch gesehen die Gühlwürmchen getötet. Oh. Ich keine Ahnung, wo es lang geht. Unten links ist Whitley. Hm. Ich meine, es ist hier in diesem dunklen Raum. Ah, Achso. Ich, ich hab's raus. Alles gut. Ich resette einfach. Ist auch gut, dass du den Energy Tank geholt hast. Es gibt noch einen Energy Tank. Wer hätte es gedacht. Bei der Anzeige oben. Ähm, der ist in... Weiß nicht. Äh, der ist... Ja, der ist auch in Norfair. Als ob alles in Norfair ist. Ja, es sind 18 Items und davon 13 in Norfair und ich sammle gerade die anderen 5. Und ich bin ausgerechnet hier. <lacht> Spaß. Oh Gott. Und das Problem ist, es kommen jetzt zwei Items, die extrem nervig sind. Die anderen sind dass auf dem ich, Weg. Dass ich nur eine schöne Powerbombe, die ich haben will und... Warum komme ich hier nicht weiter? <lacht> ah, verstehe. Keine Ahnung. Ist das ist also das? Ein... Gut. Fuck. <lacht> ja. Ja, das ist nicht schön. Überhaupt das ist nicht. Wirklich nicht. Hä? Ist dieses Spiel sowas wie eine Verarschung? Ja, bestimmt. keine Ahnung wie es weitergeht. <lacht> Moment. Äh, es geht da links einfach weiter. Oben. Ganz oben. Da wo du warst. Aber da ist nicht Nein, geh also, einfach links weiter. Da, das sieht aus wie eine Wand, da kannst du aber einfach weitergehen. Lame. <lacht> das ist äh, Game was? Design. <lacht> Nein, es ist nicht. Verteidigt sowas nicht. Es ist echt nicht schön. Aber man, man kann man kann sich wegen der. Das ist ja auf der normalen Karte eingezeichnet, wenn man die Map Data holt. Also ja, ja man ich finde man kann es verteidigen, also. Ja, wenn man kein besseres Game Design gewohnt ist. Uff. <lacht> Uf. Wenn das, das ein großes, großes Wenn das mir Motor erfährt. Der wird mir halt den Kopf abreißen. Würde sagen. Das ist aber noch sehr, sehr friedlich dargestellt. So, das ist eine Misser. Ich weiß nicht, wie man die finden soll. Ich habe keine Ahnung. Und hier gibt es irgendwo einen Super Missile block Ja. Hallo? So, Treffer. Wie geht es hier lang? Da oben. Oder da unten? Da oben. Ups, ich habe ein super eingesetzt. Ich glaube, das hast du gemerkt. Äh, ich will ja nichts sagen, aber wir haben, wir haben ein paar super missiles Das ist nicht so schlimm, wenn du da paar brauchst. Würde ich so behaupten. Meinst du? Mhm. beides das ist ja wütend auf mich, Leute. Nein, denkt er sich, Alter. Warum mache ich das hier eigentlich noch ja, Das stimmt. Hey, äh. Powerbomben-Container. Naja. Ja. Jetzt soll ich noch die Items, die ich verpasst habe, und dann. Äh, kriege ich Geld von dir. Nee. Sag aber, et <lacht> sag aber etwa, welche Items du geholt hast, weil dann kann ich dir unten helfen, noch ein paar Items zu sammeln. Energy Tank. Ich habe diesen Super Missile-Container gefunden und äh, einen normalen Missile-Container und dann diese Powerbomben. So, da links ist ja auch noch ein äh, freies Feld. Ein blaues. Genau, da. Da, da brauchst du Powerbomb, um das zu finden. Glaube ich nicht. Fake. Doch. Doch. Deepfake. Deepfake. Ja. Von mir und Das hat sehr viel damit zu tun. Ich würde echt gerne Deepfake von ihm sehen, wie er in Direct ist und redet oder sagt äh, oder sich für äh, Metroid Prime 4 entschuldigt oder so. Das heißt, ich... Ich, ich will, ich will, dass Leute das benutzen, um irgendwelche Meme-Videos zu machen über ihn. Ja. Ey, ein normaler Container noch. Ja. Hm, jetzt schaue ich noch, ob es hier was gibt. Aha. Geh einfach, du kannst zu wirklich ah. gehen, wenn du willst. Aha. Wieso? Ja, wenn du willst. Plötzlich ist er ja so, so ängstlich, der Rocky. Ich, ich kann nicht. auch zu Whitley gehen. Aber du bist halt verdammt nah. Okay, das stimmt. Also du also kannst unten Ridley besiegen oder so und, und da die Items holen und ich geh dann diese, ich hole dann die, die nicht auf deinem Pfad sind, ja? Das klingt gut. Also auf dem Pfad rechts. Alle, alle Items, die da unten rechts sind so und da wo blau ist, solltest du vielleicht holen, wenn es geht. Das werde ich auf jeden Fall machen. So, ähm ein Item fehlt hier noch im Meridia. Und zwar, das ist verdammt gemein versteckt, es ist in dem Raum wo man äh, ganz, also kennst du den einen Raum, wo der Block ist wo du ganz nach oben kommst ja, glaub schon und da ist irgendwie, glaube ich, ein Energy Tank und da ist halt rechts in der Wand noch irgendwo was versteckt ach so, hä, ja, aber das, das heißt mit dem Let's Play haben wir das auch nicht gefunden oder? keine Ahnung, ich weiß es nicht kann gut sein. Krass. Und wir dachten, wir hätten alles. Pff, ja, weil... Hab <lacht> vielleicht haben wir es noch gut, ich weiß es nicht. Aber ich weiß ganz genau, dass es halt... Ich bin mir sicher, ich habe es mir auf jeden Fall mal angeguckt, aber... Naja. Oh, die ganzen armen Tiere. Oh nein. Sie verbrennen alle. Ha warte, hast du hast du auch die Schildkröten benutzt, um hier hochzukommen? Zu dem Item? Ich kann mich gerade nicht äh, erinnern. Also hier ist eine Schildkröte, wenn du dich auf ihren Rücken stellst, dann geht die nach oben und dann kannst du dich einfach kannst einfach hochspringen und mit dem Grapple Beam an den Block greifen. Ich glaube also, das habe ich auch gemacht. Also du brauchst keinen Speedbooster, äh, kein Booster oder, ähm, also Shine Spark oder. -Jump. Ich glaube das habe ich auch gemacht, bin mir aber nicht sicher, vielleicht habe ich auch mit Bandsprüngen oder so versucht Kennst mich ich werde, ich werde es sehen im Schnitt Ja Vermutlich Ah! Schildkröte hat mir wehgetan Das, das nehme ich hey, persönlich Moment, was ist denn da links? Nichts nee. <lacht> Ich habe dir zufällig eine Map geschickt von Norfair also. Ich weiß, aber ich kann mir die nicht einreden. Ach, hast du keinen zweiten Bildschirm zum anschauen oder was? Gerade? Doch, aber ich bin so inkompetent. Um eine Map ich anzuschauen. Lieber... Ja. Mein Beileid. Was dagegen. Ja. Ich auch. Dann hör auf damit. Wenn <lacht> ja, du was dagegen hast. <lacht> So äh, bei Crate fehlt noch ein, äh, ein Mr. Container. Den wir nicht holen konnten, weil wir noch keine Powerbomben hatten zu dem Zeitpunkt. Ich gehe jetzt runter. Oh nein. Zu Ridley. Gut. Laut Karte war ich schon hier. Aber das hatte ich für einen Mythos. Ah, wobei ich war hier, <lacht> ja, so und hier oben gibt es einfach ein kleines Halt Tank. Okay, jetzt sind alle Items nur noch in Norfair. Warum gibt es hier Space Pirates, die mein Plasma Beam standhalten können? <lacht> also, wie wollen wir es machen? Willst du zu zum Final Boss gehen oder? Kommt drauf an, wir können ja beide gleichzeitig gehen, wenn also es muss, wir Items es Items Also es muss halt nur einer den Final Boss besiegen. Ich weiß aber, ich meine, da hat der andere was zu tun. Okay. Oder, Oder bleibt beim Raumschiff und besorgt Items, was weiß ich. Ich werde auf, auf, auf jeden Fall die, die äh, Tiere retten, weil auf dem Item-Tracker sieht man auch die Tiere. Stimmt, ja. Ja, also wenn schon, dann richtig 100 Prozent. Hm. Oh, ich habe Angst wegen dem Leben gerade. Ja, ja. Ich, Nimm ich... Ich ja. Ja, ich kann mich ruhig treffen lassen, hier ist ein bisschen Lava. Aber ich gehe das Ridley. <lacht> Dein Problem. hast recht. Also eigentlich auch mein Problem, aber... Warum geht es da hoch? Nicht weiter. Ah, Moment. Wo waren denn hier? Ah, ich krieg gar keinen Damage wegen dem Gravity Suit Hier links ist noch ein Raum. Ah, da oben oder was? Aha. Ja, da kannst du links rein mit einer Bombe. Aber hier sind Blöcke, durch die man durchfallen muss. Und Dann musst du halt nicht. andersrum gehen. Ich hasse mein Leben. Ich war doch andersrum. Ich war doch da. <lacht> Aber das, ist das Item nicht geholt. Dieses Spiel ist echt scheiße. <lacht> uh, wenn das uh, mir Motor fährt. Wenn das die Fans erfahren, die das Spiel lieben. Also die Items, die hier sind, die hole ich gerade mal. Mm. Es gab doch noch unten einen Weg. Oder irre ich mich da? Ja, bis unten, äh, unten musstest du lang, um da hochzukommen. Also, jetzt nach unten und dann nach rechts. Lol. Oder? Gehts da nach unten? Also auf jeden Fall von dem Pfad da unten. Ah. Ja und ah, da rechts. Verstehe. So, beim, Natürlich. beim Sweet Booster gibt es tatsächlich noch einen Missile Tank. Finde ich nicht. Ja nee ich aber ich. Find... hat nach meiner Meinung gefragt. Ja, aber ich finde ihn. Oh mein Gott. Hier ist es problematisch mit dem Leben Man könnte fast meinen, es wäre Zufall, dass hier eine Aufladestation ist Man könnte fast meinen, dass du jetzt kurz dort bleibst Ist <lacht> ganz kurz, äh nur ganz kurz Okay Weißt du was? Leckt in dem Raum, aber das ist okay Weißt du was? Ich geh jetzt einfach weiter, ich habe dir genug Leben gegeben oh. Da wurde er mich einfach im Stich lassen Oh lol, ich habe während des Speedboosters den X-Way benutzt und bin stehen geblieben. Aber auch irgendwie nicht. So. Ich habe jedenfalls äh... den Raum bestanden. <lacht> oh. Du hast den Raum bestanden, das, das klingt super. Ich meine, ich habe es geschafft. Das, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich mag die Screw-Attack, wirklich, sehr, aber... Wenn sie nicht funktioniert, dann nützt sie mir auch nichts. <lacht> Ach doch. Äh. So. Oh Mann, wenn ich es nicht schaffe, muss ich den Weg nochmal gehen. Ich muss. So. <lacht> wirklich <lacht> glücklich, wenn du das schaffst Ich will dir ja nichts sagen, ich will dich ja nicht traurig machen, aber du musst keine vollen Energy Tanks bei Whitley haben Also nicht alle Energy Tanks haben bei Whitley Das ist denke ich klar, ich habe ein bisschen Container Ja, das hier. ist auch klar, weil im Raum nach Whitley gibt es erst einen Energy Tank <lacht> Oh nein Warum sage ich schon nein? Beziehungsweise hier, guck mal, ich bin im Raum, wo das Herz ist Ja Container. Ich glaube, der heißt auch irgendwas mit Herz der Raum. Mickey Mouse Room heißt der. Ach so, <lacht> Ja, das kann man auch so sehen. Nein, ich hätte Ähm... Diese lästigen Biester. Ich weiß nicht, ob du alle Items da unten geholt hast auf deinem Weg schon, aber... Wir haben ja eine Liste, um zu sehen, welche... Welche... Items gleich fehlen werden. Hm. Falls überhaupt welche fehlen werden, ich gehe dann jetzt auch runter. Okay, dann ist ja gut. Nach, also Richtung Lower North, ja, aber diesen Weg, den du gegangen bist, um nach Lower North zu kommen. Hm. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie. Gar nicht gegen Ridley das ist, wird einfach sein. Lass dich drauf. Mit so vielen Items sollte es hoffentlich einfach sein. Ich benutze halt nur super Supermissiles dann. Wenn schon. Ja. Unsere Vorräte. Alter, ich werde so zurückgedrängt. Ich hasse die Säure. So. Oh Gott. Man verliert so viel Leben. Ich weiß nicht mehr. Oh mein Gott, Daniel. Ich habe vor, vor einer Minute oder so aufgefüllt. Was kann ich denn dafür? Ich muss halt Powerbomben. Ja, rein. ja, ist ja okay. Ja, nein! Okay. Was? Ach, in dem Raum gehen alle, ja. In dem Raum gehen alle Plattformen kaputt, deshalb haben wir das Item nicht. Exakt. Alter, ich, boah. Dieser Angriff echt auf die Nerven. So, hallo, was warum, warum habt ihr es nicht angenommen? Was warum hat, hat Samus das Item nicht genommen? Weiß ich gar nicht. Vielleicht will sie es gar nicht haben. <lacht> uh. Endlich. Ha ha ha ha ha ha. Hä? Bin ich im Kreis gelaufen? Oh, äh, ich sehe gerade, die Map zoomt gar nicht rein für die Zuschauer. So, jetzt. Ich frage mich, Moment, bin ich im Kreis gelaufen, Rocky? Kann gut sein. Du musst da unten, du siehst da unten einen ganz blauen Pfad, oder? Ja, aber da ist auch überall Säure. Und hier ist genau... Gar nichts. Was soll da machst du? Oh mein Gott, ich gehe nee, geh jetzt speichern. Wir sterben sonst. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. <lacht> hier ist keine Aufhaltsstation in der Nähe, die ich jetzt weiß. Äh. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie man zu redlich. Ah, da... Okay, Moment. So viele Wege hier. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Ja, ist relativ offensichtlich, wo der Weg ist. Ja, da unten. Ja? Oh, warte, hier, hier kann man sich auffallen. Kommen die Gegner? Ja, aber langsam. Ich gehe schon mal auch zur Speicherstation, auch wenn es sich viel bringt, aber ich bin... Äh, ja das ist die einzige Speicherstation vor Whitley. Bist du dir sicher? Ja, ich, ich habe eine Map auf. Das ist sehr gut. <lacht> oh, der weiß der Mann das? Der Raum heißt Post krockemeyer Farming Room. Ich glaube hier kann man farmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe zu Ridley Ja. Tritt ihr ich vergesse immer, dass wir den Springball haben. Ja. In Sieber Mission kriegst du den, wenn du einen High Jump hast, weil das ist halt ein gutes Spiel. Da hört ihr's. Wartet, man muss von der anderen Seite kommen, um hier das Item zu holen. Scheinbar. Ich habe keine Ahnung. Das finde ich nicht gut. Es gibt oder? auch noch ein Item, wo man sich halt drüber springen muss. Das hast du doch geholt, oder? Welches? Da bei Das ist ein echt beschissenes Item, was man sich da holen muss. Meinst du das bei der riesigen Rampe? Ähm. Das, was ich gerade geholt habe? Ja. Ich glaube schon. Wir, wir haben halt den Space Jump. Stimmt. Also. Oh, dann ist das wohl weniger ein Problem da links ist auch noch was und zwar ein Powerbomb-Container. Und auf der Karte sehe ich nichts, das heißt, ich gehe jetzt, äh, hier runter. Ja, da gibt es auch kein Item mehr. Nur noch im, nur noch im letzten Raum, also nach Whitley gibt es noch ein Item. Also, ein Energy Tank. Hm. Äh... Und Jetzt ich werde mit dem Missiles. Äh, Super Missiles klappt schon was? Warte, wie komme ich hier hin in den Raum? Ich warte, wie komme ich in den Raum? Das muss ich ganz kurz nachschauen. Ähm. Ach, dann hey, treffe ich die. Och nö, ich muss nach Lower North ich muss einen Umweg laufen. gibt vor Whitley auch noch Farm Farmstation. Aber pass vor allem auf vor den ähm, Ja. vor den äh, wie heißt das vor diesen goldenen Space Pirates. Ja, da habe die habe ich gerade besiegt. Ja, ich glaube es kommen da noch mehr. Das glaube ich dir nicht. <lacht> ich weiß es nicht, kann kann sein, muss aber nicht. Willst du wirst mich nur anlügen, du Mensch. <lacht> Oh Mann. Ah, ja, ja. Dann denk halt so. Ah, ich habe alle Leben irgendwie noch. Ich gehe jetzt eben noch. Bevor auf. wir dann zum Mama Brain gehen, werde ich mich dann äh, erstmal zum Raumschiff begeben. Du weißt warum? Ich kann eigentlich auch farmen. Nein, das kannst du nicht. Wow, warte, Moment, wir haben zu über okay. Ja Ich habe viel Missile Container gehabt cool. Oh man, ich wundere mich was in diesem Raum, jetzt geschehen wird Keine Ahnung Ich meine, wenn, selbst wenn jetzt die Super Missiles ausgehen Die normalen sind da auch Äh, <lacht> ist auch, das Ja so also einfacher kann man es nicht haben gegen Mittler eigentlich. Also ich will dich das nicht unter Druck setzen damit, ja. aber eigentlich ist das schon. Ich meine, es ist einfach. <lacht> so, theoretisch wie viele Items fehlen uns? Wir haben 98 Items, das heißt der Energy Tank ist das letzte und ich hole jetzt das andere letzte. Das heißt, wir können beide quasi zum aber Ist ja egal, wer ihn besiegt. Ja. Ähm. Warte, wo, mu mu wo, mu wo muss ich lang? Doch, nach links. Ich hab's besiegt. Okay. Der kommt wieder irgendwann ähm. einmal bitte schön zerstören wo ist hier ein energy tank unten rechts im raum Oh Puh. nein ich bin ich bin runtergefallen egal ich habe ja einen energietank